Erstmal natürlich einen wunderschönen guten Abend an alle hier. Wir sind heute eine recht internationale, ich bin auch kleine Runde. Ich freue mich ganz besonders heute zwei liebe Freunde, Führungskräfte aus Holland, den jan rosen -Dom und aus der Schweiz, den Bruno Favre dabei zu haben. Ich finde das ganz toll. Schaut euch das hier gut an und ich wünsche mir natürlich wie von allen Teilnehmern immer ein Feedback. Also ein Feedback habe ich schon erhalten. Ton ist gut und deswegen können wir gleich durchstarten. Willkommen zu Hause oder Welcome Home, wie es auf Neudeutsch heißt, zu einer Geschäftspräsentation von Forever Green oder FG Express. Und ich habe gleich zu Beginn äh, drei doofe Fragen oder drei Fragen, die eigentlich rhetorisch sind, denn sie beantworten sich von selbst. Worüber machen sich die meisten Menschen? Worüber machen sie sich? Sorgen, äh, Ihre Gesundheit, die finanzielle Gesundheit oder die soziale Gesundheit, wenn Sie irgendeine oder möglicherweise alle Fragen mit Ja beantwortet haben, dann seid ihr hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle, an der richtigen Adresse, denn genau um die Beantwortung dieser Themen geht es heute Abend. Wir bewegen uns mit Forever Green und FG Express äh, in einem Markt, ein absoluter Wachstumsmarkt. Ich wüsste jetzt im Moment keinen anderen, nämlich im Wachstumsmarkt Network Marketing. Vielleicht hat es der eine oder andere missverstanden, deswegen heute vielleicht ein bisschen dazu mehr, aber lasst uns mal ganz kurz hier diese Zahlen uns anschauen. Das sind Umsätze, einmal in der Historie und vor allen Dingen mit einer Prognose. Kerstin und ich wir haben 1990 im Network Marketing angefangen. Das ist also so etwa hier. Ja, zu der Zeit dachten wir, das sei ja, etwas Einzigartiges. Davon hat noch niemand gehört. Das hat sich eigentlich bis heute nicht geändert, außer dass die Umsätze sich natürlich enorm entwickelt haben. Wenn wir mal hier mal so zu interpolieren, dann haben wir hier vielleicht 40, 40 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz gehabt. Es gab eine Handvoll Firmen gerade auch in Europa. Man kannte eigentlich alle Führungskräfte untereinander, kannten wir uns. Es gab drei, vier Firmen, die relevant waren. Und ja, das hat sich vom Umsatz her natürlich ein bisschen entwickelt. Heute in 2017, das sind die ganz aktuellen Zahlen, 215 Milliarden US-Dollar Umsatz. Und ja, die Prognose in den nächsten zehn Jahren ist gigantisch. Das Ganze wird sich nochmal mehr als verdoppeln das heißt wir sind ja gerade immer noch am anfang wir sind nicht weiter als 1990 wir denken es hat sich viel getan aber im verhältnis zu dem gesamtmarkt ist bisher wenig passiert das gleiche gilt natürlich auch wenn wir uns die anzahl der personen anschauen die im network marketing geschäftlich unterwegs sind das heißt damit ihr geld verdienen, dann haben wir hier wieder ja, 1990 Etwa als Kerstin und ich starteten, ja so 10, 12 Millionen Vertriebspartner im Network Marketing weltweit gehabt. In 2017, heute aktuell schon über 111 Millionen Menschen und auch hier diese Zahl wird sich mehr als verdoppeln in den nächsten zehn Jahren. Beweis, wir sind ganz am Anfang, liebe Freunde, deswegen lohnt es sich heute Abend, ein bisschen aufzupassen, denn wir bewegen uns in einem Geschäft, das ganz besonders in dieser Branche eine enorme Wachstumschance hat, denn wir bringen die globale Wirtschaft zu jedermanns Haustür. Glauben Sie es? Ja, besser ist es, denn ich werde es natürlich gleich beweisen, zumindest mit Zahlen, Daten, Fakten. Das Unternehmen, über das wir uns heute Abend unterhalten wollen, ist Forever Green, ein börsennotiertes amerikanisches Unternehmen, eine der führenden Direktvertriebsgesellschaften in den USA mit Sitz in der Nähe von Salt Lake City, in dem herrlichen Utah. Und äh, sie vertreiben bereits seit 2004 Gesundheits-Wellness-Produkte. Und deswegen seit 13 Jahren auf dem Markt, wie gesagt, börsennotiert. Und dank eines neuen Geschäftsmodells wurden die 18 Märkte, die vor in Jahren aufgebaut hatte, dann vor kurzem auf 212 Länder und Gebiete erweitert. Darauf gehen wir gleich ein bisschen mehr ein. Gegründet hat das Unternehmen der Ron Williams. Das ist hier diese Person hier oben. Ron ist der Gründer. Der ehemalige Präsident unter anderem der MLM International Association, der Direktvertriebs, des Direktvertriebsdachverbandes in den USA, das ist jemand, der natürlich sehr, sehr viel Einfluss hat und auch das Geschäft extrem gut kennt. Er wurde vor kurzem, was die operationelle Führung angeht, abgelöst von einem absoluten Top-Manager in dieser Branche, dem Rick Redford, CEO und Vorstandsvorsitzender, Ron ist uns natürlich erhalten geblieben, im Gegenteil, er ist sogar noch mehr präsent, denn er kümmert sich jetzt mehr um das Feld und mehr um die Philosophie natürlich, die Forever Green auch ausmacht. Ja, wir kreieren völlig neue Kategorien mit innovativen Produkten, dazu gleich auch ein bisschen mehr und vor allen Dingen mit einem revolutionären und einmaligen Briefumschlagmodell, das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Okay, ja, steigen wir noch mal in diesen kleinen Kreislauf. Diese 360 Grad gilt es jetzt zu füllen. Forever Green habe ich vorgestellt. Kommen wir gleich zu den Produkten. Und hier gleich das Produkt, das jüngste unserer Produkte. Ein sensationelles Produkt, gerade erst Anfang 2017 in den Markt eingeführt. Ein All-in-One-Ernährungsshot für alle überall und jeden Tag. Ja, da werde ich jetzt ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Ja, nicht, Es ist ja nicht nur eine Produktpräsentation heute, wir wollen natürlich auch uns über das Geschäft unterhalten, aber Prodigy 5 ist ein Produkt, das der, wo der Name auch schon belegt, um was es eigentlich geht, denn Prodigy, der ein oder andere weiß es, im Englischen heißt Wunder, also die Wunder 5 und Wunder unter anderem deswegen, weil der Entdecker ja, einer bestimmten Formel in diesem Produkt ein wirkliches Wunderkind ist. Das ist der Walla Ambati, Dr. Ambati, der wirklich als Wunderkind gilt, mit vier Jahren Integralrechnungen gelöst hat. Da haben die meisten von uns sicherlich noch im Sandkasten gespielt. Er graduierte an der Highschool im Alter von elf. Er ja, graduierte dann an der Uni von New York als Biologe im Alter von 13, absolvierte an der Mount Sinai School of Medicine und wurde mit 17 Jahren zum jüngsten Arzt in der Geschichte der Menschheit. Das ist im Guinness-Buch der Rekorde belegt. Er besitzt zwei Doktortitel in Forschung und Medizin äh, an der New York University, der Mount Sinai School of Medicine an der Harvard-Universität. Er ist heute praktizierender Augenarzt, Chirurg. Lehrer und Forscher in Salt Lake City und er ist befreundet schon seit einigen Jahren mit unserem Inhouse-Wissenschaftler, mit unserem wissenschaftlichen Berater Dr. Adam Saucedo, der wiederum ist Gründer des New Life Centers, die größte Anlage ihrer Art zur Erforschung von Essstörungen in der Welt und die beiden haben festgestellt, dass das größte Problem der Menschheit nicht alleine die die Mangelernährung ist, also die der, zu wenig Nahrungsaufnahme, sondern die falsche Ernährung, das heißt die Mangelernährung mit den Inhaltsstoffen, mit dem, was wir zu uns nehmen. Das ist das Thema vor allen Dingen des Life Centers. Und die beiden haben eine Formel gefunden, eine Lösung gefunden, wie wir damit weltweit operieren können und wie wir damit weltweit Menschen etwas Gutes tun können. Prodigy 5 ist gilt dabei einmal oder funktioniert dabei einmal als Katalysator, also als in seiner ganz besonderen Formel, nämlich der Trans um, Transamor-Technologie, hilft es Ihrem Körper, unserem Körper, die Aufnahme von Nährstoffen ganz normal in der Nahrung, sei es die Tomate, sei es die Orange, der Apfel, ja alles, was wir so zu uns nehmen, auch die Nahrungsergänzungsmittel, gerne auch von mir aus, von anderen Mitbewerbern, besser zu absorbieren. Das heißt, ein Großteil dieser Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, auch die sehr, sehr teure Nahrungsergänzung, erzeugt nichts anderes als teuren Urin. Über 80 Prozent dieser Nährstoffe werden bereits in der menschlichen Magensäure zerstört, und gelangen gar nicht dahin, wo sie eigentlich hin sollen, nämlich zur Absorption in den Zellen in, im Körper. Dazu und darüber hinaus ja, ist Prodigy-5 auch ein eigenständiges Produkt. Das heißt, wer jetzt keine Nahrungsergänzung weiter zu sich nimmt, sondern ausschließlich Prodigy-5, kommt damit genial über den Tag. Die Prodigy-5-Formel enthält die beste Sammlung von Nährstoffen basierend auf 40 Jahren per Review Science, sodass es die perfekte tägliche Ernährungsgewohnheit wird. Ich kann nur eins sagen, ich nehme Prodigy 5 jetzt seit über sieben Monaten. Und ja, bei meiner Frau haben sich viele Dinge positiv verändert. Bei mir haben sich viel, sehr, sehr viele positive Dinge verändert. Unter anderem habe ich in den letzten drei Monaten 22 Kilogramm, Gewicht abgenommen, davon die Masse, Körperfett. Ich bin also gesund, keine Sorge, auch wenn ich vielleicht für den einen oder anderen, der mich vorher kennt, ein bisschen kränklich aussehe, ja, so braun gebrannt und unrasiert. Aber mir geht es gut dank dieser Produkte, dank Prodigy 5 und natürlich auch dem einen oder anderen Produkt, das wir zusätzlich von Forever Green anbieten. Also nochmal Ernährungskatalysator, fünf Produkte in einem. Es beinhaltet Phytoplankton die gesamte Bandbreite von Vitaminen, die wir täglich brauchen, Mineralien, Antioxidantien aus richtigen, aus lebendigen Früchten und die Energie aus dem grünen Tee. Das heißt, es macht uns nur, nicht nur gesund, es hilft uns auch fit zu werden und ja, sehr, mit sehr viel Energie den Tag zu verbringen. Ich will hier nicht auf all diese Punkte eingehen, vielleicht auf einen, das Phytoplankton, das marine Phytoplankton, ja, es ist das, das Haupt oder das Haupt, die Hauptnahrung überhaupt, das Urfood, wenn man so will. Und ja, das ist, da ist alles drin enthalten, was wir Menschen oder was, wir, was menschliche oder auch tierische Organismen natürlich brauchen. Es fördert die Schlafqualität, verbessert die Stimmung, es macht die, die Organe gesund, die Gelenke und die Immunfunktion wird unterstützt. Und der Blutzuckerspiegel hält sich in einem normalen Bereich. Das ist also unter anderem damit drin. Dann hier die ganzen Vitamine und Mineralien. Ich will sie nicht vorlesen. Macht euch einen Screenshot. So macht man das ja heute. Die Zeit des kurzen Bleisticks ist ja leider vorbei. Ja, also einen Screenshot machen oder einfach natürlich googeln oder noch viel einfacher die Person gleich interviewen, die für heute Abend eingeladen hat. Die Antioxidantien, schon gerade erwähnt, aus natürlichen Granatäpfeln und Himbeere, die ein, natürlich ein kräftiges Aroma geben, auch ein bisschen die Farbe, so hell rosa. Und äh, es ist nicht nur gesund, es schmeckt auch extrem lecker. Und dann natürlich der grüne Tee als Energielieferant. Das Ganze macht das Produkt sehr, sehr rund, aber es ist nur eins unserer Produkte. Und die anderen Produkte, die ich jetzt vorstelle, haben mit Prodigy 5.1 gemeinsam, sie passen gemeinsam, nicht alle gemeinsam, aber sie passen alle in einen Briefumschlag. Und das ist auch das Geheimnis des Erfolges in den jüngsten Jahren von Forever Green. Ja, Mit der Gründung von FG Express in 2014 wurde ein enormer Wachstumsanstieg verzeichnet. Denn wir kombinieren hochwirksame Produkte mit modernsten Technologien, so dass sie in einen Briefumschlag passen. Und ein weiteres Produkt aus dieser Briefumschlag-Serie, wir nennen es auf Neudeutsch, die Konzentration wird besser, die Sehstärke wird besser. Und ja, ein, mein oder ich glaube der Favorit von den meisten Personen, die natürlich schon etwas länger dabei sind. Wir haben alle gestartet. Da hatte vor Green nur ein einziges Produkt. Das ist der absolute Bestseller, der absolute Klassiker, nämlich die Powerstrips. über 40 Millionenfach verkauft. Es gibt richtige Fangruppen, ja auch online. Wer sich das Ganze anschauen möchte, in allen Landessprachen dieser Erde. Und... Äh, ja, ein USA Medical Device Class 1 zur Schmerzlinderung, aber nicht nur zur Schmerzlinderung, insgesamt zum sich wohler fühlen, ja, zum Energietanken, aber vor allen Dingen natürlich auch bei den kleinen Bewegungen, die wir alle haben, sei es Verspannungen, sei es mal der Muskelkater oder auch einfache Dinge wie Mückenstiche oder, oder, oder, nicht immer gleich, der Griff zur Chemiekeule, sondern hier ein rein natürliches Produkt erfüllt nicht nur den gleichen Zweck, erfüllt den Zweck auch noch viel, viel besser. Lange Rede, kurzer Sinn, und das gilt für alle anderen Produkte auch. Wer sie noch nicht kennt, wer die Produkte noch nicht kennt, wer die Powerstrips noch nicht getestet hat, bitte die Person ansprechen, die für heute Abend eingeladen hat und sich mal versorgen lassen. Wir sind nämlich keine Verkäufer, wir verkaufen auch jetzt hier nicht in dieser Veranstaltung, sondern wir sprechen über unsere Produkte, geben sie aber auch unseren Bekannten, unseren Freunden und Interessenten, um sie zu testen. Und weil diese Produkte hochwirksam sind und schnell wirken, haben wir damit den großen Erfolg. Äh, Christa, besprich das bitte mit der Person, die dich für heute Abend eingel eingeladen hat. Ist kein Thema hier für eine Geschäftspräsentation würde jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail gehen. Ein anderes Produkt im kosmetischen Bereich kommen wir gleich zu. Hier nochmal ein paar Informationen zu den Powerstrips: Germanium, roter koreanischer Ginseng, marines Phytoplankton. Das Ganze verdeckt mit einer wasserlöslichen Haftschicht. Das heißt, sie halten zwar sehr gut im Pool, das ist für mich hier entscheidend in Spanien, ja, aber die Wirksamkeit ist hört danach auf, deswegen dann wieder neu kleben und erleben. Aber ansonsten ist die Wirksamkeit für 24 bis 48 Stunden komplett erhalten. Einige ja, halten die Powerstrips auch noch länger auf der Haut. Das hält auf jeden Fall. Ich empfehle aber nach 24 bis spätestens 48 Stunden die Powerstrips zu ersetzen. Auch schon länger dabei. Ja, die Solastrips werden jetzt aber erst neu aufgelegt, wieder als Standalone-Produkt, also einzeln bestellbar sein in wenigen Wochen. Ja, im Moment in Paketen natürlich mit zu bestellen. Ein absolut herrliches Produkt, auch hier mit konzentriert 35,7 Milligramm marinen Phytoplankton. Ein kleiner, ein kleiner Strip, der wird nicht geklebt, sondern auf die Zunge gelegt. Er ist so dünn, dass, er, dass man durchschauen kann. Und er schmeckt extrem gut, erfrischend, minzig und er versorgt den Körper sofort mit der Energie, ja wie ein, ja, ein Traubenzuckerschuss, nur sehr viel gesünder, nämlich ohne Zucker, rein aus marinem Phytoplankton. Ich freue mich schon darauf, wenn er bald auch wieder als Dentalon-Produkt äh, verfügbar ist. Ich selbst habe noch einige, weil ich sie im Paket gekauft habe. Ja, wer das nicht möchte, wartet einfach noch ein bisschen, dann werden sie auch wieder einzeln zu bestellen sein. Das marine Phytoplankton, ich habe es gerade schon den Power, bei den Powerstrips erwähnt, ist die erste Nahrung auf der Erde, die erste Pflanze auf der Erde verantwortlich für 90 Prozent des Sauerstoffs auf dem Planeten. Und bei den Solar-Strips haben wir davon 28, also vier Wochen äh, Ration zusammen in einer Packung. Jetzt komme ich zu der Kosmetik, und das sind die berühmten. Beauty-Strips, sie bestehen aus zwei, ja, aus zwei Einzelprodukten, einmal der Algenmaske und diese Algenmaske sieht so aus, sieht bei jedem so aus, das heißt jeder wird dann ein bisschen grün im Gesicht, aber das ist gut, denn diese Algenmaske besteht aus reinen, aus reinen Algen, aus Meeresalgen und wird in einem großen Aufwand in Handarbeit hergestellt mit über 120 Arbeitsstunden pro Maske und äh, das ist natürlich einmal der Lieferant für notwendige Mineralien und Nährstoffe, aber auch äh, ja, ein Erzeuger von einer absoluten Reinigung. Einmal die Woche oder alle 14 Tage angewandt äh, entspannt es die Haut, es macht die Haut, die Haut frisch und es ist natürlich genau die richtige Basis, um danach die, das Serum, das zweite Segment, dieser, dieses Power, dieses Beauty Strip Produkts äh, zu nutzen. Die, ja, die, das Serum ist auch extrem revolutionär, weil es beinhaltet ähm, neben Antioxidantien äh, da vor allen Dingen das Telagenex 5. Das ist bekannt dafür, dass es Zykloastraginol enthält. Das ist ein Wirkstoff, der erst vor wenigen Jahren von zwei amerikanischen Wissenschaftlern äh, entdeckt wurde. Die haben dafür den Nobelpreis bekommen. Und diese, dieses Telagenix 5 bzw. das Zykloastraginol wirkt direkt auf die DNA der Haut. Und hier haben wir so einen DNA-Strang. Und am Ende diese blauen Punkte, das sind die Telomere. Entschuldigung, die Klimaanlage ist doch recht frisch. Die Telomere und die Telomere werden im Alterungsprozess ja einfach ausgefranst, da sie nutzen als erstes ab und das Zykloastragenol schafft es erstens, diesen Prozess aufzuhalten, zweitens ihn zurückzuentwickeln und dann sogar komplett wieder die Telomere herzustellen. Das ist sensationell und das geht schon schnell. Das heißt, alleine schon das Testen mal einer Maske führt bei den Menschen dazu, bei Männern und bei Frauen, dass sie überrascht in den Spiegel schauen. Ja, nach 15, 20 Minuten einwirken, hat sich das Hautbild schon geändert. Wenn man dann einige Tage oder eine Woche zusätzlich noch das Serum nimmt, sehen Menschen wirklich anders aus, frischer ja, denn wir dürfen eins nicht vergessen, auch das ist Gesundheit, denn die Haut ist das größte Organ, das wir besitzen. Das stimmt, sagt die Christa. Das sehe ich hier an. Wenn ich auf Facebook sie anschaue, ja, ich kann sie fast gar nicht mehr erkennen, bevor sie zu der Zeit, bevor sie unsere unser Beauty-Strips nahmen. So, zusätzlich zu diesen genannten und vorgestellten Produkten aus dem Envelope-Bereich können Sie Ihren Kundenstamm, den Sie dann mit den Envelope-Produkten aufbauen, auch aus anderen Märkten, Forever Evergreen Produkte vorstellen, die, Sie dann, die diese Menschen dann selbst kaufen, die diese Person selbst kaufen. Produkte für den Blut Blutkreislauf, Ihr mein absoluter Favorit, natürlich unser Pulse-Aid mit, ja, mit pharmazeutischen Reihen L-Arginin, Produkte fürs Immunsystem, für Gewichtsreduzierung, ja, und alle Produkte, ein Großteil der Produkte immer mit dem marinen Phytoplankton, unserem absoluten Superfood. Und einige Produkte, ich weiß es schon, werden noch dazukommen, sehr, sehr bald. Und sie werden auch, wenn sie schon vorhanden sind, transformiert in, den Enve in die Envelope-Größe, sodass sie dann auch mit dem Envelope versendet werden äh, versandet werden können. Das gibt mir das Stichwort zu dem Umschlagmodell, auf das ich jetzt mal kurz eingehen möchte. Und mit dem Umschlagmodell waren wir in der Lage und sind in der Lage, unser Geschäft, Ihr Geschäft in mehr als 200 Ländern und Gebieten aufzubauen. Überall da, wo Menschen Briefkästen haben, können wir Ihnen als Kunden oder als Geschäftspartner unsere Produkte zukommen lassen. Zusätzlich tun wir und parallel dazu tun wir etwas für unsere Umwelt. denn anstatt wie es die meisten Mitanbieter tun, ja Produkte in großen Kartons, in großen Verpacken und somit natürlich einen großen logistischen Aufwand zu treiben, haben wir unsere Produkte in kleinen Umschlägen, die im Briefumschlag zu versenden sind und anstatt eine Lastwagenflotte unterwegs zu haben, äh, ja, machen wir das Ganze eco mit vielleicht einem Lastwagen der dann ja, sieben, acht bis zehn Lastwagen ersetzt. Großartig für unseren Planeten durch die niedrigere CO2-Belastung. Und das darf man nicht unterschätzen. Wir sparen jedes Jahr Tonnen von Kraftstoffen. Warum ist es das Geschäft für Sie? Das Geschäft ist für Sie, weil Sie damit Geld verdienen, weil wir damit Geld verdienen. Auch ich bin ein unabhängiger. Geschäftspartner, Distributor von Forever Green, wie auch der eine oder andere in dieser Runde oder wie auch die Person, die sie eingeladen hat, heute Abend dabei zu sein. Wir sind unabhängige Vertrie Vertriebspartner, das heißt, ja, wir sind selbstständig, wir sind keine Angestellten, wir verdienen alle auf dieselbe Art und Weise Geld. Eins muss ich voraussagen, es ist ein Leistungsgeschäft. Wir werden nach Leistung bezahlt. Wer viel leistet, verdient viel. Wer wenig leistet, verdient wenig. Und wer gar nichts leistet, hat Glück gehabt. Denn der hat wenigstens tolle Produkte, mit denen er gesund wird oder wenigstens gesund bleibt. Und das ist ganz, ganz entscheidend und der Unterschied zu vielen anderen Geschäften. Grundsätzlich gibt es bei uns sechs Wege, Geld zu verdienen. Keine Angst, ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Ich möchte nur eins sagen. Wir bieten ein Geschäft für jedermann. Für denjenigen oder diejenige, die 250, 300 Euro zusätzlich neben dem jetzigen Einkommen verdienen möchte. Das hört sich nicht viel an, aber bitte, meine lieben Freunde und Fans von Forever Green, lasst uns mal überlegen, was heute jemand tun muss, um zusätzlich zu seinem Einkommen noch weitere 200 bis 250 Euro zu verdienen. Das ist eine Menge Geld, wenn man dafür ja traditionell arbeiten muss. Denn dann muss man zusätzlich nach Feierabend noch mal los. Ja, die Kinder alleine lassen, den Mann alleine lassen oder andersrum, die Frau alleine lassen, die Kinder alleine lassen, um nochmal irgendwo anzupacken, für viel, viel weniger Geld. Und das ist die eine Möglichkeit. Ja, die zweite Möglichkeit ist, sich ein wirkliches zweites Standbein einzubauen, sich aufzubauen. 1.500 oder 2.000 Euro zusätzlich zu verdienen, um dann peu à peu das Ganze sich weiterentwickeln zu lassen um dann, ja so wie ich, das Geschäft hauptberuflich, das heißt ausschließlich zu betreiben. Dafür reichen natürlich nicht mehr 1.500 oder 2.000 Euro, dann werden es schon ein paar tausend Euro. Und äh, ich kann nur jedem sagen, das Geschäft macht es möglich. Aber wir alle starten gleich und geregelt wird dieses Einkommen von einem sogenannten Marketingplan, das ist ganz typisch für ein Network-Unternehmen, das ist nichts anderes als ein Mechanismus oder in unserem Fall eine Software, die ein Unternehmen verwendet, um seine Mitglieder für ihre Ergebnisse zu belohnen. Einfacher ausgedrückt: Forever Green hat einen Marketingplan entworfen und der vor allen Dingen deutlich mehr ausschüttet als die durchschnittliche Auszahlung dieser Branche die durchschnittliche Auszahlung ist über 50 Prozent, zahlen wir über 72 Prozent. Dieser Plan zahlt sich aus und das wöchentlich. Jede Woche Montag wird die Leistung bewertet der letzten Woche und dann wird daraufhin eine Provision errechnet, die dann darauf eine Woche später ausgezahlt wird. Ist man einmal in diesem Fluss, hat man jede Woche eine Auszahlung. Das Ganze wird gezahlt auf eine sogenannte Payoneer-Card. Das ist eine Mastercard von Forever Green. Mit diesem Guthaben auf dieser Karte kann ich Geld abheben. Ich kann bezahlen im Laden. Ich kann damit eine Überweisung machen auf mein eigenes Bankkonto. Ich bin also komplett autark, wenn ich ausschließlich mit Forever Green mein Geld verdienen will. Für mich gibt es diesen Bonus, der wichtig ist für jemanden, der startet. Die anderen Boni gleich... Werde ich dann nochmal relativieren. Das ist erstmal der Bonus, mit der sofort verdient wird, den auch jeder heute Abend bereits verdienen kann. Jeder, der heute Abend sagt, das ist eine tolle Geschichte, da möchte ich dabei sein und sich registriert mit Hilfe der Person, die eingeladen hat, ist sofort qualifiziert für diesen Bonus und kann dann heute Abend bereits das erste Geld verdienen. Etwa 25% Prozent auf den Einkauf eines neuen Kunden oder eines Partners, denn das ist die Differenz zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis, der neue Partner, der neue Kunde zahlt den zahlt den Verkaufspreis, den Endkundenpreis. Ich habe den, als Partner den Einkaufspreis, die Differenz in etwa 25 Prozent, das verdiene ich. Ich muss das Produkt nicht selbst bewegen, ich muss es nicht physisch in der Hand haben und es weitergeben, sondern das findet über Bestellung in meinem eigenen Webshop statt und zeitgleich wird mir dann die Provision gut der, zweitwichtige, der zweitwichtigste Bonus für mich, oder eigentlich der wichtigste überhaupt in diesem Geschäft, ist der Starterbonus, der es ermöglicht, innerhalb der ersten vier Wochen 150 bis 250 Euro nur mit diesem Bonus sofort zu verdienen. Und wenn ich jetzt mich darauf konzentriere und nichts anderes mir anschaue, sondern immer nur sehe, dass ich selbst dafür qualifiziert bin und anderen helfe, das Gleiche zu tun, dann wachse ich langsam ja in ein Team hinein, dann wird der Teambonus für mich relevant, dann ziehe ich Personen nach, an deren Erfolg ich beteiligt werde mit dem Matching-Bonus und so wächst das ganze Geschäft und so wachse ich in meinen Stufen. Und für jedes Erreichen dieser Stufen, wir haben Stufen von 1 Stern bis zum sieben Stern und darüber hinaus zum Altstern, zum Allstar. Und jedes Mal für jede dieser Beförderungen erhalte ich dann nochmal einen Karrierebonus, insgesamt über 142.000 Dollar. Ja, da lohnen sich so, solche Beförderungen. Aber man darf nicht vergessen, bevor man diesen Bonus bekommt, hat man schon so viel geleistet, dass man ja, dass das ein kleiner, ja, ein kleiner Bonus obendrauf ist, mit dem man seine Beförderungsfeier ausrichtet. Wir bringen die globale Economy zu jeder Haustür. Das war das Thema heute Abend. Und wie funktioniert das Ganze für Sie? Wie funktioniert das Ganze für dich? Einmal bekommst du natürlich als Mitglied eine eigene Forever Green Webseite. Das ist E-Commerce. E-Commerce für jedermann. Ohne großen Aufwand. Hier muss nichts selbst designt werden. Hier habe ich sofort von der Registrierung an meinen eigenen Webshop, meine eigene Webseite. Ich habe ein Weboffice, wo die gesamte Abrechnung, alles was logistisch abläuft, in real time nachvollziehbar ist. Jede Bestellung, völlig gleich wie groß mein Team ist, selbst wenn man einige tausend Menschen im Team hat, an deren Umsätzen man partizipiert, man sieht das in seinem Weboffice in real time. Das heißt, wenn der Umsatz läuft, egal wo in der Welt, findet er im Weboffice sofort seinen Niederschlag und hat sofort bare Münze ja in meinem Weboffice-Konto und einmal die Woche wird das zusammengefasst und an jeden, an jedermann ausgezahlt. Wir machen das Ganze natürlich oder unterstützen das Ganze natürlich mit Konferenzen, mit Webinaren wie diesen, mit Führungsrunden, mit Trainings, ja, mit großen Veranstaltungen. Wir haben jetzt im Oktober ja, eine mehrere Großveranstaltungen in Europa, in Holland, in Frankreich, in Deutschland, in der Schweiz, in äh, Österreich möglicherweise noch eins in einigen Ungarn, bitte die Termine erfragen bei dem Gastgeber und das sind solche Veranstaltungen, die natürlich dafür da sind, dass man nicht alleine dahin geht, sondern mit Menschen, die sich für dieses Geschäft interessiert, denen man vielleicht noch gar nicht viel erzählt hat, die dann aber ja, sich anstecken lassen von der Begeisterung von den anderen Menschen auf diesen Veranstaltungen. Wir haben das You of You eine wirkliche Wachstumsakademie, eine Akademie für persönliches Wachstum von Ron Williams, persönliche Entwicklungstraining und wir haben den Smart Builder, der einem spielerisch, jedermann spielerisch beibringt, wie das Geschäft funktioniert. Dazu muss man sich nur registrieren im eigenen Backoffice. Ja, und dann versteht man das Geschäft. Dann fehlt nur noch eins und das ist das Wichtigste an und für sich, das ist die Entscheidung. Ohne Entscheidung funktioniert es nicht und man kann ein Geschäft nicht anfangen, wenn man keine klare Entscheidung trifft. Und wenn man dann eine klare Entscheidung getroffen hat, dann geht es ja nur noch darum, okay, wie groß, in welcher Größenordnung, mit welcher Zielsetzung will ich einsteigen. Ich bin mit großen Zielen ins Geschäft gekommen vor zweieinhalb Jahren. Ich bin mit einem All-Star-Paket angefangen. Das sah vom Inhalt her ein bisschen anders aus. Das finanzielle Engagement war das Gleiche. Das sind Jetzt Brutto-Brutto, das heißt, da ist Transport, da ist super schneller Versand innerhalb von zwei bis drei Werktagen. Schon alles mit drin, 1.180 Euro. Man kann jetzt sagen, das ist viel Geld. Im Verhältnis zu was? Ja, Im Verhältnis zu einer normalen Selbstständigkeit ist es wenig Geld. Und vor allen Dingen, es ist keine Investition, sondern ich bekomme Produkte dafür. und Ich bekomme sie sehr viel günstiger. Ich spare alleine bei dem All-Star-Mix-Paket. 700 Euro gegenüber dem Einzeleinkauf. Zusätzlich habe ich noch Vorteile im Marketingplan. Ich beginne mit dem Turbo und das ist der Grund, warum das Ganze auch All-Star-Paket heißt. Denn das ist wirklich die Basis, nicht die Garantie, aber die Basis, ja, die höchste Position in unserem Marketingplan zu erreichen. Für denjenigen, für den das ein bisschen viel ist, der so ein, ja, sagt, ich, ich will erstmal kleiner starten, zusätzlich ja, meine 500 bis 600 Euro verdienen, dann empfehle ich ein Starter Mixpack. Es gibt auch andere Schwerpunkte darin. Bitte mit der Person sprechen, die eingeladen hat. Ich habe jetzt hier nur mal zwei rausgenommen, das Mixpack und das PolyG5 Starter Starterpack. Beide haben gemacht oder zwei Dinge gemeinsam, sie kosten das gleiche und sie bringen die gleiche Ersparnis, nämlich 300 Euro und haben dann auch noch mal den Vorteil, wenn man dann ein Autoship macht, das heißt, eine regelmäßige monatliche Bestellung bekommt man die günstigste Variante überhaupt für 99,95 Dollar. Auch das bitte im Detail ja, mit dem Gastgeber besprechen. Für diejenigen, die sagen, ja, würde ich gerne, geht aber im Moment nicht. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. <lacht> In sechs Monaten. Ja. Man muss heute schon sparen. Kann ja sein. So, Ich will das nicht negativ reden. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Die, die schlechteste Möglichkeit ist, gar nicht zu starten. Dann doch gerne mit einem Consumer Pack. Und dieses Consumer Pack gibt mir zumindest die Möglichkeit, mal drei der äh, Envelope-Produkte zu haben. Die Power Strips, die Beauty Strips und Prodigy 5 und spare immer noch gegenüber dem Einzeleinkauf 65 Dollar. Oder ich sage, ich mache nur Prodigy 5, dann bekomme ich zwei Prodigy 5 für 164,68, ja, also, meine Empfehlung, All-Star-Paket, alles andere ist natürlich möglich. Wir bringen die globale Ökonomie zu der Haustür, das habe ich jetzt gezeigt, und wir sind schon am Ende, jetzt geht es natürlich die, um, die, um den wichtigsten Teil, um Ihre Entscheidung, da kann ich jetzt nicht bei helfen, die Entscheidung muss jeder selbst treffen, ich würde aber die Entscheidung mir nicht leicht machen, ich würde sie mit der Person gemeinsam treffen, die ja Sie heute Abend hierhin gebeten hat und mit der Person darüber sprechen. Wie gesagt, äh, besser ein klares Nein als ein Wischiwaschi, aber am allerbesten natürlich ein klares Ja. Unserem Geschäft gehört die Zukunft, Network Marketing gehört die Zukunft. Ich glaube, ich habe das ja beispielhaft an den Zahlen gezeigt. Ich wünsche noch einen schönen Abend, eine schlaflose Nacht. Denn wer heute Nacht schlafen kann nach diesen, diesen Informationen, hat irgendetwas nicht so ganz verstanden und muss sowieso ja, das nächste Mal wiederkommen. Wir machen am Sonntag, am kommenden Sonntag wieder ein Training, ja, in, dem es, in dem ich zeige, wie man innerhalb von zwei Monaten auch als Zweitberufler mit Starter 150 schon 5000 Dollar verdienen kann. Wen das interessiert? Bitte jetzt schon mal notieren, 18.30 Uhr am kommenden Sonntag, selber Link, www.phoenixteam.world Ich kann nur empfehlen, sich das anzuhören, aber vorher die Entscheidung treffen, vorher registrieren. Und wer heute noch eine Bestellung macht mit Velocity, hat spätestens Donnerstag, Freitag seine Produkte. Also, Dankeschön, schönen Abend mit den Lieben und bis bald. Tschüss.